Was ist, Jamie? Willst du ein Bier? Ich, ein Bier? Ja. Okay, ja, ich nehme gerne ein, ja. Nimm ein Bier! Hey, <lacht> Hilfe! Ich bin gerade ein bisschen am Planen, da, am schauen, was, was wieder mal, wir müssen doch auch wieder mal ein bisschen Geld verdienen. Sagen, für das ganze ja, Bier, das so hat Wind auch Geld. gekostet. Das hat auch gekostet, ja. das ganze Bier. Das hat 50 Millionen kostet eine Dosen. Oh. Ja, eben. Und von dem müssen wir jetzt wieder mal ein bisschen Geld verdienen. Muss ich wieder mal ein bisschen Geld verdienen? Und wenn du jetzt gerade ja, da bin, so bist, kannst eine, du mir gerade helfen. Du Hand bist oder? halt ein Geringverdiener, ja. Ja, du bist halt ein Geringverdiener. Ja, und ich weiss. Ja, halt ein Ja. Das ist Standard. Für mich. Ja. Hey, ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt ein bisschen die machen. Ja, also, man sieht sich im Spiel, Leute. Bis dann. Also, Jamie, ähm, das Wichtigste äh, ist schon mal los, dass das du, mit du ich bin... Nein. Also, ich halt, nachher mich schickst. Also, Stachel ist mal Halt mich, kann man es wieder anhängen. Nein. Jay, das ist das Blödste hier. Man kann es nicht mehr anhängen, wenn man etwas nimmt. Oder? Das ist sehr blöd. Also, als Aufgabe haben wir. Finde also welche Art von Geistern sich handelt. No shit. Bringe den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungsmelders fest. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für Übernatürliche. Für das Übernatürliche. So, ich nehme EMF also. und eine Kerze. Ich habe EMF und Kerze und das Crucifix Prenzisch. liegt übrigens hier unten. Brennt sie schon? Brennt sie schon, ja. Kerze? Ja. Okay. Ich lege das Crucifix äh. hier vorne auf den Tisch. Liebe Leute! Leute Welcome. von heute mit heute. Sorgen von morgen. Mega neue Animation! wir sehen uns ein LKW von außen sonst so gleich aus? Ja. Also, ich würde es fühlen, wenn wir wenigstens ein Logo hier drauf hätten. Ein <lacht> Ghostbuster oder so. Also, also kann ich jetzt einmal in der ganzen Ecke herumlaufen. Das ist geil. Wir ja, man bis jetzt nicht können. Okay. Kann man auch bis einsteigen. Du? Jamie. Hey. Äh. Ja, dann, hä? Also, wir haben fürs erste Zeugs. Dann würde ich sagen. Ähm, Let's go. Wir haben jetzt das Prison. Äh, Prison. Wir müssen den verstorbenen Alfred Hitchcock. Nein, klar. Ja. Und ich muss Wie sagen, der der mich. <lacht> <lacht> also, die liebe Holly Anderson. Leute, schreibt jetzt in den Kommentar, wenn ihr etwas dagegen habt, mir eine Million zahlen. Oh shit! Und schreibt etwas in den Kommentaren, wenn ihr etwas dagegen habt, mir eine Million zahlen. Also, wenn ihr es nicht Und schreibt, damit... ist nächste Woche auf meinem Konto 61 Millionen. Und auf sieben Konto ja. auch. Nein, nein, nein, eine ist von mir, eine ist von mir. 60, 60 Millionen. 60 Millionen. Okay. Wir beginnen mal ganz einfach da vorne. Da ist glaub so ein Zimmer. Mit Handschuh. Oh. Das ist ja die ganze. Aber. Akte. Hallo! Ah da! Der Knochen. Nein, ich hab die Kamera nicht mitgenommen. Ja, aber wir wissen ja was ist, es ist direkt am Eingang da. Ist egal. Okay, hier ist es recht warm sogar, es 21 Grad, denke. Also ich würde sagen, bevor wir hier in den Gefängnistrakt wir oben schauen, oder? Ja, hey, ja, oh, finde ich wirklich. Hey. Der Gefängnistrakt ist nämlich immer so das, wenn, wenn du dort gekantet wirst, dann bist du einfach generell schon mal am Arsch. Bis jetzt hat der EMF-Reader noch gar nichts gesagt. Nein, hey, gar nichts. Okay, da ich, siehst du, ist es im ist so hell. <lacht> der Boden ist hell ohne Taschenlampe. Das ist schon mal sehr sass. Vielleicht ist Holly auch eine vom Büro gewesen. Vielleicht ist Holly auch ein A. Hast du schon mal nach seiner Sexualität Sorry, sorry, sorry, Ey, sorry, sorry. Ich hate den zu Tode. Nein, nein. Holly, gib uns doch mal ein nettes Zeichen. Sag uns ein doch, dass du, dass du von jetzt an immer das Licht wirst anmachen, so damit wir es schöner haben. Holly, sei bitte nett. Okay, hier jetzt noch ein Zimmer und dann geht's... es schon Oh hi, du Tante. Äh, ja. Okay. Okay, da ist der ähm, vorne, oder noch nie. Ich will nicht. Ich, ich will jetzt wirklich nicht lügen, ich kann. Du hast ein Angst. Ein Gefühl. Ein Mulmigsgefühl? Ja, ich, ich würde es auch so ausdrücken. Ein Gefühl. Ja, komm mal, der halbe Wald reist zu diesem Teil hier. Hey, es ist einfach so. Okay, wir sind jetzt draussen. Nein, Uch. das ist schon drinnen wir sind auf dem Balkon. Oder? Ja, aber das ist geil. Ich war noch nie auf dem schlimm. Balkon. Gewesen. Das Ding ist, dass wir hey. sind doch damals, vor Jahren, wo wir das auch gespielt haben, es war aber immer noch etwas ein ja. einfacher. Gewesen. Dann sind wir ja, nämlich ja, im ja. zweiten Gefängnisgebäude gewesen. sind fast ja. umgebracht worden. haben es irgendwie, fragt mich nicht, wie er rausgeschafft. Dann sind wir mit einem Herzinfarkt einfach durch die ganze Map gerannt, diesem Geist weg gerennt. Und da halt ich auch noch rennen richtig rennen können. Oh, alle, jetzt Handschellen auf dem Bett. <lacht> alle, die haben sich umgetreten, man. Holly, die ist treben, Mann. Fehlte <lacht> fehlte ja, so, ja. Ja, ja. <lacht> ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Oh, ja. die Kamera macht wir dann so ein gehen Ja, ja, safe Mach mal. nein, wenn wir jetzt abstellen absteller so einstens ein Karte hochladen. Ja, aber ich hätte meinen schon Bock, so in echt ein Achtens Lost Place zu so. Ich hab nicht Bock ich ein bisschen, das war bevor ich Phasmophobia gespielt habe. gesehen. Weil also. seit Phasmophobia gesichtet, weil anders. Oh, oh, Schei oh, Scheiße, Mann. Ähm. Ja, wenigstens handelt sie nicht. Jamie, gute Nachrichten. <lacht> sie antwortet ja. nur auf Personen, die alleine sind. Und die guten Nachrichten da dran sind, ich kann da bleiben. Das Kruzifix Aber du nimmst auf, also du musst reingehen. Nein, oh, ich nicht. Du nimmst auf, Sedrick. Denkst du, Ach, je. Sedrick. <lacht> Was machen wir unter dem Mir, Wir schmeißen es jetzt zu drinnen fort, komm, Jamie. Also geben wir kurz Knochen. Wir sind wieder da, kannst du uns umbringen, kannst jagen, mir ist egal. Ich hab's pipe gehört. Hm? Sie <lacht> sind beim Eingang, oha, irgendwo. <lacht> Ehrenfremd. <lacht> Wir essen am liebsten, wenn sie gar nicht da ist. Ich, <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber ich das Pipe. Also, ich war gar nicht so abwichen mit euch sehr kalt. <lacht> also, dann kommt. 3,8 Grad. 3,8 Grad. Ja, also, dann kommt, man. Was stoßst du in den alleine rum? Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah, ich muss die Kerzen aufstellen. Jamie, umkehren. Wir stellen sie hier in Eingang führen. Einfach schnell hineinsprinten und dann wieder raus. Ich gehe hier Wir nicht mehr alleine, will, Nein! Wirklich! Ja, ich bin hier Du musst auch mit rein kommen. Will ich... will hier hinein... nicht... Das musst du musst hinein, hinein, hinein. Oh, ja. Nein! Jetzt ist sie ausgegangen. Also dann müssen wir, wir einfach alles am Anfang mal anlegen. Aber mal alles da an schon du, Alter? Ja, wir haben so schnell noch zwei Camcorder. Und einen von denen ja. können wir ja so platzieren, dass wir gar nicht rein müssen. Hey, das wäre eigentlich echt schlecht. Vor allem, wenn er ja. Du kannst mir nicht sagen, dass die so abgefuckt über uns ist, also wir Bis jetzt überhaupt schon irgendeinen Hebe. Nein. Ja, doch um Geisterbox reden. Soll ich schon mit ihr reden? Ja, no. also du musst, weil du bist das, Hefto, wo du aufnimmst. Du hast eine weiße Tür, die offen ist. sie zu ist, weißt du? Ja. Ja. Wenn sie dann anreift, machst du rein, machst die Tür zu und dann schießt du dann. Ich will nicht. Ich hab's schon. Also, dass du ausmachst, nicht da drin. Okay. Ich habe noch Drogen für dich. Bist du irgendwo? Jetzt bin ich gewesen, du Schiedling. Sie hat gerade die Kerzen ausgemacht. Äh, ich weiss die Kamera oben. Die Schreib ins Buch. Okay, I'm watching, I'm watching. Und 30 Stück Wie alt bist du? Äh,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 also meine Meinung ist sie entweder im rechten oder im linken Zellenblock. Weißt du was Und das Und ich habe eine neue Vermutung aufgestellt. Und zwar bist du draussen auf dem Pausenhof. Ich glaube ich auch sicher. Weil dort sind grüne Türen. Und ich glaube die grünen Türen heißen Ist so der Treppe ja, ganz... von aussen nach innen. Und da draussen eigentlich safe. Hey, mhm. bist Aber dort heisst... sind aber auch noch rote Türen. das sind Fenster. Ja. Ähm, viel Spaß. Ja was viel Spass, Mann. <lacht> <Ja. lacht> Schau mir doch, hallo. Nein, nein. Hey, wieso? Du bist doch der, der du aufnehmen will. Ja, aber du bist der, der sterben will. Das ist noch nie gesagt. Also, ich habe sehr viele Sachen zum verlieren und du willst nichts zum verlieren. Also, ich weiß nicht, wer du sterben will. Ja Leute, dann machen wir es so. <lacht> der Mühlenbach opfert sich wieder mal. Okay, ich habe noch einen freien Platz. Aber da nehme ich lieber den EMF wieder mit. Das ist nicht zum freien Platz? Also, was hast du jetzt alles dabei? Du hast die Taschlampe, Der Camcorder. Wie du nicht anschalten. Ah, äh, wenn du draussen bist, wird automatisch an. Ja. Ich, mag, ich, ich mag die Frau oder diesen Mann. Die, die, die, die Hand, ich, nur weißt, dann, wenn wir nicht drin sind. Wenn wir nicht drin sind, bist, ich gar nichts. Jo. Schau, schau, jetzt gehts wieder rauf. Ich bleib noch kurz da. das das letztes Foto von dir. Perfekt. <lacht> Ein <Es lacht> letztes lebendes Foto. <lacht> Belastet. Derrick. ja. viel Spaß. Back. Jamie, ich wünsche dir noch ein schönes Leben, wir sehen uns bei den Toten wieder. Hey, ich, ich will unsere E-KW dann verkaufen und kaufen ihnen wieder davon. Mach das, dann äh, Max sieht sich. Bye-bye. Liebe Leute, wir wagen jetzt, dass hier rein in 3, 2, 1, los. Jamie, ich hab's geschafft! du bist, sind die einfach nur Ja, also dann eben, ich, ich würde so durch einen anderen Zellentrakt wieder zurücklaufen, du kannst mich losen. Und wenn während dem nichts passiert und ich wieder bei dir bin, dann tun wir einfach irgendetwas auswählen. Wie fände das? Ja, ja, Und vor allem, wenn es da drüben nicht ist, dann ist sie definitiv eher im vorderen Bereich, als in deinem Bürozimmer und so weiter. Mach Welt. mir bitte keine Angst, danke. Wasn't you? Die bringt mich jetzt einfach den letzten 10 Meter um. Du okay, denn weg. Oh, ah. Okay, warte direkt jetzt ein Fotoshooting. Schau, du hast es überlebt! Hey, Gut. Liebe Leute, wir haben jetzt hier beschlossen, dass es ein Shade ist. Da ein Shade, ich, sehr... Ich, er ist ein Slim Shade. Er ist eben ein sehr... ein, ein Scheuchen-Geist. Wegen diesem würde Womit. es Sinn geben. So, hast du es eingeben? Ich habe es eingeben und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit dass ja. nichts passiert Dankeschön. ist und wir so die schliessen die Ja. und wir okay. haben das ganze Müllzeug auf dem Boden hier, wie Salz. Mhm. Hoffen wir, dass es auch richtig wird. Okay, es ist ein Goryo. Ein Gay-Row. Wir haben 15, Ey, 15. Dollar verdient. Das ist mir genug als genug. Ei, ei, ei. Haben wir nicht 15 Dollar, haben wir 15 Punkte. 15 Dollar einfach. Gut, right, hey. also damit würde ich sagen, der äh, liebe äh, Brudi hat das letzte Wort. Brudi, was sagst du dazu? Finde ich auch. Das ist komplett wow. so. Es ist so, es ist so aussagend. Und damit ja. würde ich sagen, wir wir den Jamie. letzten Jumps vor dem Schluss. Ja. Ah. Hey, oi, oh. ui. Oh, oh, oh. Jamie, das ist ich okay, sage... wenn jetzt das Auto kommt. Outro. Auto, Auto und die Drehzahler.